kann ich in Camtasia ein Lernvideo erstellen. Zunächst mal sieht Camtasia so aus, wie Sie das hier sehen und ich kann hier oben links damit beginnen einen Clip aufzunehmen. Ich wechsle jetzt hier automatisch in Starter, damit möchte ich jetzt beispielhaft ein kleines Lernvideo aufnehmen und hier unten links öffnet sich diese Taskleiste von Camtasia, mit der ich ein paar Einstellungen dann für das Video vornehmen kann. Zunächst kann ich auswählen, ob ich den vollen Bildschirm, also alles hier aufzeichnen will oder benutzerdefiniert nur einen Teil des Bildschirms. Dann kann ich auswählen, ob die Kamera an oder aus sein soll. Wenn ich sie anschalte, bin ich also als kleines Bild hier noch eingeblendet. Ich kann natürlich sagen, ob Audio mit aufgenommen werden soll oder ob ich das im Anschluss aufnehme. So, dann gehe ich auf Record. Das Ganze startet und mir wird noch angezeigt, dass ich F10 drücken soll, um zu beenden. So, hallo, herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo zum Thema Starter. Und dann zeige ich und erkläre ich dort irgendwas mit Starter. Und am Ende drücke ich F10, um das Ganze zu beenden. So, dann wird jetzt automatisch ein Clip erstellt und der wird jetzt hier in Camtasia angezeigt und zwar an drei Stellen. Hier oben werden die verschiedenen Clips, wenn ich mehrere habe, als Übersicht dargestellt. Hier habe ich eine Vorschau und hier unten habe ich die verschiedenen Spuren, wenn ich jetzt also in meinem Video da etwas bearbeiten möchte. Angenommen, die ähm, Produktion hat so jetzt schon funktioniert, also Sie haben das eingesprochen, was Sie sagen wollten, haben auch keine Fehler gemacht, wollen nichts wegschneiden oder so, dann können Sie direkt das Video so weitergeben. Und zwar klickt man dann hier auf Weitergeben und kann dann auswählen, zum Beispiel eine, dass eine lokale Datei erstellt wird. Das ist dann eine MP4-Datei, die kann ich dann auf beliebigen Portalen hochladen, wenn ich das Video meinen Studierenden zur Verfügung stellen möchte. Das wäre so die einfachste Variante. Sie können natürlich auch Veränderungen an dem Video vornehmen. Dazu dann gleich ein weiteres Video.